Moin, die sind ja schon da. Ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Also, ähm, also, ich bin der Bob von Mimamou und ich wollte eigentlich schon Mima Mimamou-Lied singen, aber ich war noch irgendwie äh, ja, am Busch, wie ihn das so schön nennt. Ich war nicht mehr am Busch, aber ich war so richtig am Dschungel. Weil der Mat kommt in den Dschungel? und den Rhythmus-Dschungel. Du hast richtig ein Glas. Alle, kommt Mat! Also, für den Rhythmus-Dschungel einzugehen, da muss ich ein bisschen schon Rhythmusgefühl haben und das lehren wir heute. Input das ein Rhythmus? Wir können den Rhythmus spielen, wir können auch den Rhythmus abschreiben. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und da fangen wir mal mal ganz los an. Für den Rhythmus, Dschungel sich ein bisschen zu bewegen, brauchen wir natürlich ein bisschen Platz. Und im Dschungel ist das nicht immer so einfach. Dafür sind ich froh, dass der Kameramann, der Chef mal geholfen hat. Er hat den Dschungel schon aufgerappt für mich. Merci, Chef. Am mein Trommel stellen wir Zeit. Und da geht es los. Wir machen direkt den ersten das Lied, also den Rhythmus, der läuft. Und wir werden zu dem Rhythmus spazieren gehen durch den Dschungel. Also, die muss gut passen, dass man natürlich den richtigen Tempo vom Lied kriegt höher und hören höheren und matt geht. Aber ich brauche nicht viel zu erklären. Die wird das schon verstehen. Also, lass geht et. Okay. Ah, so ist das Tempo vom Lied. Geht da alle gut mit heben. Das ganz relaxed. Ich habe schön Tempo für spazieren zu gehen. Da kann ich auch ruhig ein bisschen tanzen dabei. Sich auch nicht bewegen. Aber schauen wir mal gut laut. Cool. meine, du geht's durch. Stoppen wir mal. Voilà, genauso wie unser Nerfchen heute, da teilen wir uns Charlie, mein Kollege, den, der will mal an den Rhythmusdschungel kommen, der ist am Anfang richtig hin. Und äh, so wie die Nebchen, wo wir gesehen, äh, seine Facespuren schon haben schon los, Jetzt, so sind wir auch gerade durch den Dschungelgang, gegangen, aber nicht mit einem ganz komplizierten Rhythmus, das war relativ einfach, und Fong, so wie man normal ging. Aber da das am Anfang schon den Rhythmus, den heute aber ein ganz spezielle Nummer. Wir nennen den Rhythmus genauso wie das, was das Herz die ganze Zeit möchte, und zwar The Bulls. Der Bolz von einem Musikstück. Auf Deutsch nenne ich das doch ein Puls. Und ihr kennt das alle gut vom Herzen. Auf Deutsch der Puls, auf Plötzlich der Bolz. Das ist das Empfang, ich schlägt den immer im könnt immer regelmäßig ausgeschüttet wird. Ich kann da noch etwas, was immer regelmäßig schlägt? Die ganze Zeit am selbensten Tempo, an selbe der selbensten Schnelligkeit. Also ich kenne etwas, und das hängt überall bei in der auch bestimmt bei jedem Klassensaal, und an Mauer. Ein Auer, ganz genau, ein Auer schlägt immer 60 Mal an der Minute geht der Sekundenzeiger hin und hier, und, oder final allem hin immer in dieselbe Richtung. Und äh, das ist am Anfang auch ein Bolz, kann ich noch so sagen, ob es ganz regelmäßig schlägt. Gut, wir kennen am Anfang schon den ersten ganz, ganz einfachen Rhythmus. Es kenne so, das ist ein bisschen einfach mehr. Wir kennen das schon und wir waren alle schon richtig gut dran. Und mit dem Rhythmus können wir auch schon das echt Lied sangen. Ich ganz einfach, Lied. Meh, ich muss das so suchen. Das Lied ist also ein bisschen ein komischer Spruch. Guck mal hier. Wie kann das so lesen? Komma, mal, Ritschu. Haya, Mela. Komma, mal, Ah, das kenne ich. Alle hüpp, alle hüpp, das kenne ich. Das habe ich auch schon oft gesagt. Wenn ich ein bisschen zu spät war, dann äh, so ein so Alle hüpp, alle hüpp, Luferon. Hallo, Künstlermatt. Das kenne ich. Das das Letzte bei euch. Das ist noch nie her, die Spruch, Komm mal Ritch. Boah, also das ist ein Geheimspruch. Und ich meine, wir werden es noch. Wenn ihr das Video ganz guckt, dann werden sie verstehen. Dann könnt ihr bestimmt doch selber wieder mit der Geheimspruch machen. Mit den Moment verstehen wir es noch nicht. Da muss man so sagen wie ihr könnt. Alles geht. Das rum ist ein Bolz. Wir können das so gehen zu unserem Bolz. Und da sangen wir ein Lied. Komm, Marie, Schuh, Amela, Komm, Marie, Alle, Höpp. Komm, Marie, Schuh, Amela, Komm, Marie, Alle, Höpp. Können wir mal ein ja, ja, bleiben? Hallo dir, die muss auch was sagen, wenn ich schläft. Amela. Komm, alle höb. Komm, Hayamela. hai, alle höp. Ja, okay, mir war das das Das ist aber ein cooles Lied. Man kann ihn sich ganz gut verhalten, weil das ist immer dieselbe Melodie. Komm, Mela, das ist Auch dieselbe Melodie. Komm, maricchu, dieselbe Melodie. Das Lied könnt ihr alle gut bestimmt schon dem nur sagen. Und ihr könnt doch natürlich so den ganzen Tag sagen, wenn ihr wollt, mit könnt nach noch ein bisschen mehr schwerer Version. Die legen wir aber richtig ein bisschen mehr spät. Okay, wir haben mal ein bisschen mal geguckt, was wir gerade gemacht haben. Also, wir sind so Schritt gegangen. Gesehen ihr ist ein Charlie am Bild? Nein, ja, Charlie, du bist nicht am Bild, das ist gut. Also, das hat hier gut gesagt dass wir so Schritt gegangen sind, regelmäßig, wie ihr die sind alle guten Zerbisch 2009. Wenn man zum Beispiel früher steht, ob Komma, Re, -a das war ein Feierteck, das sehen wir auch hier. Die können wir aber auch alles abschreiben, das hat er bestimmt schon einige gesehen. Ja, alle Schreibt kriegen für so einen Punkt. Und nicht richtig das ist schon einmal eine Note. Okay, Noten, die machen wir ein bisschen Angst, weil wenn ihr so eine Note guckt, sind für so grossen Pianos oder Orchesterstecker. Da sind dort 100.000 Millionen Noten und ich weiß dann noch nicht immer, nein, was soll da das alles heißen. Die, da, die packen wir. Also alle Noten. Punkt steht für e Schrott. Und die gesehen doch tatsächlich, da drüber, komm, a, ri, tschu. Tatsächlich. Das sind also die vier Silben, die wir gesungen haben. Komm, ma, ri, tschu. Was war da bei alle hüb? Ich habe gesagt, bei alle hüb. Da können wir unbedingt stehen bleiben. Da kommen ja nicht mehr drin. Wir haben nicht gesungen, alle hüb, hüb, oder so. Nein, da tun wir nicht gesungen. Da war irgendwie, im Moment denke ich, nicht alle hüb. Und dann, den haben wir so ein bisschen verbl verbleicht gemalt, weil den, den haben wir am Anfang nicht richtig gemacht. Den haben wir am Anfang nicht gemacht. Okay. Wie können wir das dann schreiben? So. Ich meine, das ist das, ich im Chal, Also, alle Hüppchen und dann den die depend. Ja, okay. Wir haben ja auch noch nie in der Noten gesehen. So, so sehe wie ich, wieder tot. Gesehen Sieht Alle Hüppchen und dann den depend. Okay, ja, für was wir ma nicht machen. So geht es aber nach einer Zeichen. Das ist ein bisschen so aus, für ein Äpfchen, den du leid zu so pennen. Das sieht so aus. Sieht das? Das ist so ein so ein, Blatt, so ein so ein so ein Well, hm? Ja, gefällt du hast Wort, das ist nicht richtig bei der Well? Du, du hast irgendetwas ist nicht richtig. Ich gesehen hey, Nein, er ist auch nicht zufrieden in der Näpfchen. Wie ist das da richtig? Ah, so, natürlich. Die muss richtig tun, weil auch ein Paus. Das ist wichtig. Auch eine Pause in der Musik die darf nicht einfach pennen, weil die Musiker und die Musikerin denken, nein, die nicht zu tun sondern nicht für sich stehen zu sitzen und zu schlafen. Ja, da muss ich in dem Moment Pause Pausen auch mal und mal denken. Alle, hup. komm mal, rät ja nicht gesagt, alle, hopp, Da wären wir zu spät. Da wäre das so gegangen, wie wir gerade im Dschungel gegangen ist. Okay, also, die Noten, die wir gelernt haben, die können wir zum Beispiel nennen Du. Wir können so auch irgendwie auch nicht nennen. Wir immer kurz wird. Das ist relativ praktisch. Zum Beispiel du und ja, bei der Pause. was sind wir bei der Pause. Nicht, ja. So wir einfach Pause. Oder nicht. Und du eine Pause. das krieg ich den dort der Rhythmus. Der geht also so gut. Und wenn ich mir mal gemerkt habe, mit dem Trommel, wie geht man das spielen? Ich glaube, ich soll das erzählen. Probiert mal, mal, wenn du einen Trommel hörst, könnt ihr eben einen Trommel hören. Oder einfach knie und B-klappen oder klatschen. Oder einen Döppen du eben holen. Oder einen Schossel, könnt ihr auch gut drauf trommeln. Das klingt tipptopp. Das geht also so gut. Ein, zwei, drei, vier. Du, Pause. Du, Pause. Also ein bisschen spielen, ein bisschen ein bisschen ein bisschen nicht spielen. Einke spielen, einke nicht spielen. Sehr, sehr Kann ich das schon sehr so einfach. Können wir mal ein bisschen mehr schweren? Haha. Könnt ihr den da noch? Komm, ich probieren mal. 1 zwei, drei, vier. Pause, Pause. Okay, kommen wir mal nach. Einke. Also spielen, Pause, Pause, spielen. Oder du, Pause, Pause, du. Ein, zwei, 3, 4. Pause, Pause. Richtig, Charlie? Ja? Okay, Charlie ist zufrieden. Das wäre richtig. Ich kennt sich ein bisschen besser aus, du machst wir. Dann komm, wir probieren nach dem dritten. Also, wie geht denn da? Hm, ich denke, mein, da muss noch mal helfen. Mit dir mal doch hin. 1, 2, 3, 4. Ich merke, mein, das war schon ganz richtig bei den meisten. Ich mache mal einen Kamat. 1, 2, 3, 4. Pause, boom. okay. Also das tun wir mal verstehen. Ihr Blitz, so ein Zeichen wie du. hier, gesagt, gesagt ein bisschen neuer wie Blitz. Das ist eine Pause. An die Punkte stehen darf hier nicht. Ja, das hier ist so, wie gemengt und Da fängt es direkt an, man sieht, so die ich noch gut nicht kenne, eine Stricher, eine Linie. Und dann geht es, kompliziert mit den Noten? Es sind ja bestimmt bei jedem, die das schon ganz gut kennen. oder Ihr kennt bestimmt auch schon oder vielleicht schon ein bisschen mehr davon. Mehr so Noten, das ist ein bisschen kompliziert. Heißt aber das muss man schon verstehen, alle können das, das hier so wie die, die wir gegangen sind. Und das hier, ganz zum Schluss, da ist ein ja richtig, eine Pause natürlich. Do machen wir dann, wo wir denken, Pause ist immer gut, gell. Und wenn man das hier gut versteht, dann ist es am vom Brett für einen richtigen Rhythmusdschungel. Da lässt nämlich ein kleines Spiel, da tut Charlie sich extra evaluiert, das ist ein grosser Moment. Hier nutzt sich ein Spiel überlöst, an dem es hier ein Noten 4 spielt. das die mir auch und wir müssen nicht mehr so, wie das gerade spielt. Wir werden gesehen, dass es nicht so einfach wie das hier drin. oder dass es ein kompletter Dschungel oder dass es ein Chaos war, wenn jetzt so gemult wir müssen nur raus von dem, wie, ich, wie, wie, wie, wie, Okay, also in Charlie hat nur von den irischen drei gespielt dann, falls und es gewesen entweder den oder den mit oder der Rietz. Also ein von denen drei hat den Charlie abgeholt mit wie ihr wart. Also das war eigentlich du Paus, du du. Vielleicht würde er schon raus Wir Mir lässt du nach ein Kehr und da könnt lesen. So wie ihr das war die jetzt. Okay, der nächste. Okay. Ich meine, da muss mal aber natürlich gucken, wo geht denn da hin, den Da kann ja nur nicht einfach überall hinspringen. Also, ich muss über einen von den Seelen gehen, den wir halt hier gesehen haben. Natürlich geht entweder nur da, oder nur Do oder nur Do. Aber was heute gespielt? Paus, du, du, Paus. Äh, mit eine Pause angefangen. Ich meine, ich weiß es. Ich weiß es. Dir könnt ihr hier mal ein matt rote. Vielleicht fand der es schon raus. es bestimmt schon raus Es geht es mir länger Pause. Und wer noch sind. Ja, den Do. Richtig. Gut. An die nächste. Oh, wo ist denn da losgegangen? Du, du, Pause, Pause. Was ist das da drin? Komm, wir lassen es direkt ablesen. Ah. Okay, ah, da geht es hin. Ich hast nicht richtig gesehen, wie viele viel Ah, wen ist das da? Also. Also, eh von denen die nächsten. Entweder den, den oder den, eh von den Operen. Alle ah, nicht gemacht. Du, Paus, Paus, du. Ah, ich meine, du, drin wissen sie drin mal. Ich fand das gut so einfach. Ah, richtig natürlich. Richtig, okay. Also, das ist der richtige Rhythmus-Dschungel. Gut, Charlie, du hast aber einen coolen Sachen dabei. Also, Charlie spielt immer etwas 4. Und da muss ich so von Charlie gegangen aus also dem Rhythmus-Dschungel. Das kann ihn ewig so weiterspielen. Und dir fand das Spiel und noch einer Spieler, die ganz ähnlich sind wie der Rhythmus-Dschungel. Und noch einer Rhythmus-Dschungel, die schon ein bisschen schwer sind. Die finden da beispielsweise auf mima ja, das ist die Sitzung von mima-mu, wo da ganz viele Sachen Singen gibt, Fan und neon und dann neon und wenn da das Slash soll dohem dann kommen da, kommt da die Sachen, die wir hier bei soll machen, und du da fand da in so einem Kachel, die heißt soll on air, und wenn du drauf klickt, dann fand da auch zum Beispiel die Rhythmusdschungel, und dann können da die Spieler spielen, und, auch das Lied sangen, und das auch so. noch Lied Komaritschu singen, anna Rapazanisch singen, anna lernen, was rechtwerte lercht, dann machen wir noch etwas Neues. In einem Spiel. Dann brauche ich noch mehr Platz in meinem Dschungel. Und ich zehnmal zehn ich Strich durch den ganzen Dschungel. Ich habe gern dass ich die Wahl nicht gesehen habe. Voilà. So, ich meine, das muss so gut sein. Dann machen wir folgendes Spiel. Wir haben ja schon gelernt, dass wir ob den Bolz, die, Runde, die von einem Lied können gehen. Dann machen wir das zum Beispiel auf dieser Seite. Hier gehen wir so schnell wie die Bolz vom Lied. Aber also, das ist ein bisschen spannend. Auf dieser Seite geht man so schnell. Die haben natürlich den Himmel nicht unbedingt so einen geringen Linn gelegt, sondern die haben bestimmt irgendetwas, mit dem dass man einen Lind ziehen oder vielleicht zwischen den Plätzen, einen ein die könnt als Grenze können, wo man kann so ein Abhang aus Grenz. Grenze Also nicht unbedingt, ob die Boden malen aber die können vielleicht etwas hin oder ein Band hin oder ein Fiss dahinter Das ist immer verhält. Wo war's? Das aber was ist die Lös in der? Wir sehen doch, hier geht der Charlie ein bisschen schneller Und Immer nehmen man den Aber Und wenn er nicht über die Grenze geht, dann muss ein nicht so schnell gehen. Okay, wir spielen da mal längst zusammen. Hört ihr alle einen Grenz, der hier ein Irgendetwas. Zum Beispiel um Tappi und nicht um Tappi oder bei den Plätterscheinen oder oder irgendetwas so. Okay, dann geht es los. Ich gehe mal Lösen. Ah ja. Das geht auch so, wie die, Schlacht, die Bulls, die ganze Zeit regelmäßig aus. Wenn ich noch rüber gehen, dann muss ich besser mich schnell gehen. Zwei, drei. Und Oder so streng ich hier rüber. So, das darfst du hin Immer hin und hier gehen. Von der das sieht, da muss er schnell gehen. Du bist so schnell. das tisch aus. Du, du, du. Du gehst, du, day du, day du, day du, day du, day du, day du, day du. Schön, du seid bis zu Leber. Aber ich rüber. Du, day du, day du, day du, day du, day du, day du, dey, du, dey, du, dey, du, du, dey, du, du, dey, du, du, du, auch das selbe Spiel kann, ich natürlich noch ein bisschen mehr spannend machen. Und zwar so, dass ich nicht entscheide, ob ich rübergehe oder nicht rübergehe. Die Grenze, die können Leute einfach einfach umwaschen. Weil die Musik, die sieht man, nur, was ich muss machen muss. Das wird ihr ganz gut hören. Und jetzt Idee ist doch natürlich. Die macht natürlich daheim. Wann ich glaube, da beste Mathe, dann geht das gut fahren. Und das vielleicht wieder die nächste Lieder für die nächsten die nächste Sachen, die wir lernen. Hier sieht die Musik als immer, ob man so losgehen soll. Oder ob man soll ein den gehen, also in so sehr wie der Bolz vom Lit aus. Die hat das gemerkt. Können wir so ein Zehchen, das hören wir gut. Okay, das darfst noch Luis. Das kann ich Okay. Finnie könnt ich das nur ein Zehchen. Ha! da ist es. Ah! Oh, da hören wir schon die Musik. Wie schnell der das? Tok, dok, dok, dok, dok, dok. Jetzt links, jetzt links oder links, jetzt links, jetzt. Das ist egal. Oh, geht das noch lang? Das ist ja wie Joggen da Teil. Ah, da können wir am Tisch. Da muss ich jetzt lernen. Cool. Ah, du ein Schläfer. Oh nee, da muss ich schnell machen. Ah, oh. Aber Wir wollen nicht richtig stracken, das ist nicht schlimm. Wir hören schon gut an der Musik. Ah, da wirst nicht dran. Okay. Okay, das tut dann cool. Das tut können wir stundenlang so viel spielen. Ich stoppe nicht, aber ich geh schon so lösen. Du bist der mir ehrlich gesagt. Also, was haben wir mal gesehen? Da tut er schon Schritt, die so sehr ist wie zum Beispiel lang Ohren, also wie die immer regelmäßig, aber relativ lustig. Und dann kommen die zu dieser Siehst du, da geht der Nase doppelt so schnell. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. Das war das, wo es gerade so hut, kommen komm Da Tatis, die Donut Daisy Daisy, oder doch, falsch bei denen Seeren. Das wäre ja dann epsanisch. Tatis, da tut er, komm, Ritu. Okay. Aber wenn ich klicken könnt bestimmt, wer du noch könnt. Natürlich. Also, hier sind dann mei zum finalen Hai, ja. Ob das diesen Platz gesehen, da sind da doppelt so viel. Und effektiv, da könnt ihr alle ein Strich dabei, also Punkt an, nicht Strich dabei. Ja, weil diese nee sind, die gehen sich richtig die Hand. Die hängen richtig schön in die zwei. Und effektiv heißt das doch etwas auch nicht. Versteht nicht nämlich Komarichu? Das würde ein bisschen klingen wie so ein Fluchfurt. Das ist aber kein Fluchfurt. Der wieso? Wir haben nicht Komarichu. Mir steht, komm an der Rhythmus Dschungel. Ah, okay. Wir müssen das einfach gut nicht gut verstanden, weil wir die Noten nicht kann tun. Aber man konnte, man sangen, ne? wenn man die Noten nicht konnte, macht es sagen, ne? Wenn wir nicht so sehr wie du wollst von einem Litzen sehen. da verpassen wir ein etwas. Dafür müssen wir du mal ein bisschen mal besser mit schnell Noten kennen. Aber was ist denn los? Hayamila. Sollen wir das auch mal gucken? Hayamila. Hoi, als hängen mega los. Ah, okay, ja, effektiv am Rhythmusdschungel, als hängen mega los. komm, Ritsu, komm an den Rhythmusdschungel.» Und hai, Mela, das ist mega los. Und effektiv, das ist hängen mega los. Du, du, de, du, de, du, du. Es ja? ich löse, schnell, schnell, schnell, schnell, löse.» Tatsächlich. Schauen wir die zwei schon benutzt, die los oder die lang schlei, und die Bissochimi schnell schlei. Okay, cool. Was hat du da? Oh Charlie, du da ist rum? Ich ein Rätsel gemacht. Oh, ich meine, wir machen da nicht lang so wie ganz Rätsel, Nein, nein, nein. ne, ne, ne, ne, ne Da tut man also aber auch eine Möglichkeit, für so einen Rhythmusdschungel zu machen. Und do, do und do day, und man hat Pausen. Nur man hat schon relativ viel gelernt. Also, die lös, die schnell und Pausen. Und die können wir alle vermischen. Und noch du mal, da können wir den Rhythmuschungel spielen. Und noch die von dann natürlich auf mimamu.de/schuldohi. Okay. Da sagen wir mal, aber nur das ganze Lied. Komm an den Rhythmusdschungel, hai, a seng mega los. Wir sind noch wie das Lied gönn für Komm, ma, hai, mela, komm, ma, Ah, und es alle hüb, Alle, alle hüb. Okay, und wir kennen natürlich auch schon mehr wieder. Okay, dann gebe ich so ein. Sagen wir das mal ein zusammen durch. Wir können ruhig dabei gehen oder trommeln, das ist ganz egal, so wie wir wollen strommel dabei. Komm an der Rhythmusdschungel Dschungel, hei, a sing mega los. Komm an der Rhythmusdschungel alle alle, höpp. Komm an der Rhythmusdschungel Dschungel, hei a sing mega los. Komm an der Rhythmusdschungel alle alle, höpp. Komm an der Rhythmusdschungel, ai, sei'n Mega Megalast. Komm an der Rhythmusdschungel, alle, alle, hüpp. Komm an der Rhythmusdschungel, ai, sei'n Mega Megalast. Komm an der Rhythmusdschungel, alle, alle, hüpp. Was fetch. Okay, cool. Also, das ist ein Möglichkeit für das Lied, komm mal muss mal ganz tiefer Setzen, dass ihr das versteht. Und dann merkt ihr, da, das ist auch überhaupt kein. Geheimsprüche, und das einfach nicht der Rhythmus, der so schnell geht. Also, komm an, der Rhythmusdschungel. Melodie vom Rhythmusdschungel kann ja noch so ein bisschen verändern. Ich hatte das nur beim Sagen Heinz gemacht, da ist das ganz egal, am um Dschungel geht das nicht so genau. Okay, also, die fand das Lied bei schuldohem.lu, wenn das Sachen von äh, Mimamu geht, oder ich bewegt so dort Mimamu.lu und dann schief ist Strich, Schuldohem. Da fand ich direkt die Sachen, die wir von Mimamu auf Schuldohem machen. Voilà, da könnt ihr das Lied singen duheim, die fand doch Noten, an Playback für Matze singen natürlich, an natürlich auch das Spiel von Charlie, sind ja nur natürlich müsste so geil, das ist wirklich viel mehr gemacht für die coolen Rhythmen zu machen, muss ich schon so. Also die fand das alles umsetz, an es gibt so ein, ich sage das Lied und ein Kind, die darf drüber Matze singen, an es ist so nicht loschon. Eddy, ja vielen uns Merci, dass er nur gegucktet, auf viel Spaß am Rhythmus Jungle. Da machen wir das Lied nach ein und Dschungelhai